Die heutigen Prozessoren gibt es hauptsächlich in zwei Bauformen. Als Slot-Typ, sowie dieser und vom Typ Sockelhalterung, auch Socket genannt, sowie dieser hier. Gezeigt wird in diesem Video die Installation eines Typs Sockelhalterung. Dieser Prozessortyp mit der Sockelhalterung und der Flipchip-Technik wird heute von den meisten Herstellern verbaut und wird die zukünftige Generation der superschnellen CPUs sein. Bevor wir den Prozessor einsetzen, muss der Hebelarm des Sockels aufrecht stehen, so wie hier. Beim Einsetzen der CPU auf exakte Einpassung achten. Das heißt, die Pins der CPU müssen exakt mit dem Lochmuster der Halterung übereinstimmen. Hilfreich zur exakten Einpassung sind abgestumpfte Ecken bzw. fehlende Pins, so wie hier, um die richtige Ausrichtung beim Zusammenbau zu gewährleisten. Wenn die richtige Ausrichtung ermittelt ist, wird der Chip vorsichtig mit leichtem Druck auf den Sockel gedrückt. Nun die CPU fixieren, indem der Hebelarm runtergedrückt und arretiert wird. Nun den Kühlkörper einpassen und aufsetzen. und mit den Haltefedern, wie hier gezeigt, fixieren. Gestaltung und Design Ihres Computerbausatzes kann von der hier gezeigten Variante abweichen. Bitte beachten Sie jeweils die zu Ihrem Bausatz zugehörige Verfahrensweise. Ist der Kühlkörper montiert, müssen wir noch dessen Stromkabel auf den richtigen Steckverbinder des Mainboards stecken. Das hier verwendete Mainboard ist jumperless. Das heißt, der eingebaute Prozessor wird beim Einschalten des Computers automatisch erkannt. Wenn das bei Ihnen nicht so ist, müssen Sie die Jumper-Settings oder die DIP-Schalter selbst einstellen. Die Einzelheiten dazu erhalten Sie in der technischen Dokumentation Ihres Mainboards. Im zweiten Teil dieses Videos zeigen wir die Installation eines Prozessors vom Typ Slot Design. Dieser Prozessor hier wird mit einem Kühlkörper geliefert, bestehend aus der Kühlrippenbasis und einem festmontierten Ventilator. Der Kühlkörper wird passgenau auf den Prozessor aufgesetzt, wobei die vier Bolzen die genaue Ausrichtung gewährleisten. Die Fixierung der vier Bolzen wird durch ein Sicherungsblech in der hier gezeigten Weise herbeigeführt. Nun montieren wir das Ganze auf das Mainboard, und zwar mit Hilfe zweier Halteklammern, die zunächst auf das Mainboard gesteckt werden. So wie hier. Gestaltung und Design Ihres Computerbausatzes kann von der hier gezeigten Variante abweichen. Zum Einbau muss der Prozessor in der Weise ausgerichtet sein, dass die Kerbe der Kontaktleiste mit dem Steg der Fassung, so wie hier, zur Deckung gebracht ist. Bei korrekter Ausrichtung nun den Prozessor fest in die Fassung drücken, bis er in die Halteklammern einrastet. Das ist der Stecker des Ventilators. Auf dem hier gezeigten Mainboard muss dieser Stecker in diese Dreierstiftfassung eingesteckt werden. Oft findet man auf Mainboards eine kleine Aufprägung zur Lokalisierung des richtigen Steckers, zum Beispiel CPU-Fan. Dies hier ist ein Speicherriegel, auch RAM-Speicher genannt. Prinzipiell besitzen die modernen Speicherriegel Kerben in der Kontaktleiste, die mit den entsprechenden Stegen der Fassung in Deckung gebracht werden müssen, damit die richtige Ausrichtung beim Zusammenbau gewährleistet ist. Die Fassungen, die auch als Speicherbänke bezeichnet werden, sind nummeriert. Meistens belegt man die Speicherbänke numerisch aufsteigend. Doch je nach Mainboard und Anzahl der Speicherriegel sind abweichende Belegungen möglich. Zur Montage der Speicherriegel werden diese korrekt ausgerichtet, auf die Fassung gesetzt und mit mäßigem Druck eingefügt. Seitliche Halteclips sowie die weißen Clips hier sichern den Riegel gegen Ablösung. Das ist die Grafikkarte, auch Grafikadapter genannt. Gezeigt wird hier ein schon technisch überholtes Modell mit AGP-Anschluss. Sollte Ihr Mainboard keinen AGP-Anschluss besitzen, verwenden Sie einen Grafikadapter mit PCI- bzw. PCI-Express-Anschluss, der in derselben Weise wie hier gezeigt installiert wird. Die Steckleiste der Grafikkarte ist mit einer Kerbe versehen, die zur korrekten Einbauausrichtung mit dem entsprechenden Steg in der Einbaufassung übereinstimmen muss. Das ist der sogenannte VGA-Anschluss für den Monitor, an den auch TV-Flachbildschirme angeschlossen werden können. Im Allgemeinen ist der Steckplatz sehr nahe am Hauptprozessor positioniert, denn je näher die Grafikkarte am Prozessor liegt, desto schneller ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Zur Montage der Karte entfernen wir zunächst eine Metallabdeckung im Gehäuse hier, um eine Öffnung zum späteren Anschluss eines Monitors freizulegen. Nun passen wir die Grafikkarte ein und achten dabei auf die korrekte Ausrichtung. Die Kerbe der Steckerleiste mit dem Steg der Fassung in Übereinstimmung bringen und mit mäßigem Druck die Karte einstecken. Jede Einbaukarte besitzt einen Montageflansch, mit dem die Karte am Gehäuse des Computers verschraubt werden kann, um diese gegen Ablösung zu sichern. Dies ist die Soundkarte. Die Steckerleiste ist sehr lang, da es sich um eine ISA-Karte handelt. Eindeutig erkennbar ist eine Soundkarte, an den Akustik-Steckerbuchsen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 Abschließend die Karte mit dem Montageflansch fest mit dem Gehäuse verschrauben. Das ist die Netzwerkkarte, über die wir Zugang zum Internet erhalten. Diese Steckleiste ist kürzer als die der Soundkarte und passt in einen unserer fünf PCI-Slots. Dies ist die Buchse für das Netzwerkkabel. Links daneben drei LEDs, um den Betriebszustand der Karte anzuzeigen. In unserem Computer befinden sich fünf PCI-Steckplätze, weiß eingefärbt, für PCI-Karten. Sinnvoll ist die Auswahl der Steckplätze, wenn die Karten nicht allzu eng nebeneinander stecken, da infolge der Hitzeentwicklung Luft zwischen den Karten vorhanden sein sollte. Entfernen wir zunächst eine Metallabdeckung, um eine Öffnung für die Anschlussbuchsen der Karte freizulegen. Nun passen wir die Netzwerkkarte ein und achten dabei auf die korrekte Ausrichtung. Die Kerbe der Steckerleiste mit dem Steg der Fassung in Übereinstimmung bringen und mit mäßigem Druck die Karte einstecken. Während der Verschraubung ist es sinnvoll, die Karte in der Fassung niedergedrückt zu halten, bis die Schraube fest angezogen ist. Und so sollte das Resultat unserer bisherigen Arbeit aussehen.